Breitreifen, Wäldler-Bands Kick-Aus-Pedal mit brandneuen Nike-TNs Zeigtes Geld mit paar hundert Gramm die Runden fahren Denn der Kundenstamm ruft alle zehn Sekunden an Kohle machen, große Batzen Yo hey, meine Freunde Metalize hier Und heute geht's mal um ein sehr krankes Thema von mir ähm, Damit habe ich mich hier schon länger beschäftigt ähm, Und zwar um das Metalize Scammed Fortnite-Accounts Oder Designs, auf welche sagt Intros und wo ich das gehört, dachte ich mir einfach, ich, Jungs, wie drei einfach sowas zu schreiben. Wenn ihr keinen Plan habt, wer ich erstes bin, äh, einfach keinen Plan über mich haben, oder beziehungsweise habt einfach keinen Plan über mich und äh, kritisiert einfach diese Sachen. Ich finde, ähm, das ist einfach... Das, das, nee, ich will jetzt in dem Video halt klären, was das soll, äh, wie und was ich mache und erkläre euch jetzt alles jetzt im Laufe des Videos. Und ich will wirklich mal mit mit einem Beispiel anfangen. Bei mir hat am Freitag einer eine Intro gekauft und ich habe ihm gesagt, hm, ungefähr Sonntag ist es fertig, spätestens. Ähm, da kann ich sagen, leider habe ich es nicht geschafft, bis zu diesem Tag. Ähm, aber ihr müsst mir halt wirklich auch mal sagen, ich habe eine Freundin, ich habe ein Hobby, Fußball, ich habe ähm, Freizeit, ich selbst selber bin YouTube-Streamer, arbeite sogar und ähm, irgendwann bin ich auch tot wenn man Pen, oder einfach nur ein bisschen frei zu haben, ein bisschen zocken oder sowas. Wisst ihr wie? Und dann kommen solche Leute, die ja du scams. Wenn die... Digga... Du hast... Die haben gekauft, wo ich mir das Geld an. Okay. Ich habe mir sogar noch ein Bild geschickt, dass ich äh, angefangen habe, ne? Und dann meint er trotzdem, ich bin ein Scammer. Jungs, was ist, denn da, was, ist, was ist denn da falsch bei euch? Alter, ihr seid einfach nicht mehr normal. Denn dann kauft einfach nicht bei Leuten. Kauft mit dem paycheck irgendwo v machst oder sowas. Und nicht irgendwie designt oder sowas dann, wenn ihr meint, dass die ganzen Leute Scammer sind. Ich verstehe sowas nicht. Es ist genauso wie einer ähm, meint, ich ziehe Fortnite-Accounts. Und obwohl ich diese Accounts, also er meint halt, ich ziehe halt Accounts und verlose die Accounts. Vor. Ich habe euch diese, diese Seiten schon dreimal gesagt im Stream oder einmal gesagt und drei Seiten sind halt und er kommt einfach nicht drauf klar. Ich werde euch diese Seiten jetzt noch mal sagen beziehungsweise werde ich diese mal verlinken oder anpinnen. Ähm, die erste Seite, wo ich mir die 6 Euro Accounts gekauft habe und halt auch diesen Recamp Account gezogen habe, den ich jetzt in den Lauf des Streams halt, wie gesagt, verlosen werde, ihr wisst Bescheid. Die habe ich für 6 Euro gekauft, die Accounts auf hut.de und derzeit sind zwar keine mehr da Accounts, die haben den Artikel irgendwie rausgenommen, keine Ahnung, also können derzeit keine Accounts mehr kaufen dort, ich auch nicht. Dann die zweite Seite ist MLOGA, ganz simpel, Standard, kaufen sich eigentlich immer leute accounts aber da ist auf das Fall dabei, dass die Daten irgendwie mal falsch sind oder so. Da müsst ihr auf jeden Fall rechnen damit. Und halt auf Player-Options, Player-Options ist eher sowas, dass halt auch wirklich solche Leute, im Prinzip Menschen, also Online-User, ihre Accounts da reinstellen und die halt verkaufen für einen hohen Preis, aber du kannst ja der wirklich, halt eine perfekte Kategorie, The Recon Expert, Skull Trooper, Galaxy Skin, aber die haben auch hier einen Preis, meine Freunde. Die sind echt toller die Und man kann halt sogar gucken, wann man die Daten bekommt. Und das kam bei beim auch sehen, aber das ist manchmal ein bisschen so dumm da gemacht. Und bei hoot.de, dann kriegst du die eigentlich nach sofortig die Daten, aber dann bekommst du sie erst nach einer Stunde. Ist ein bisschen dumm. So, und dann meint halt der Typ, ähm, er schreibt mich kann an und meinte, ich soll sein Video schneiden. Beziehungsweise beim Intro gesagt, ein Free-Intro. Äh, ich habe ihm so gesagt, Digga, äh, nee, Digga, mach ich nicht und sowas, weil ich habe selber zu tun und sowas. Und ähm, dann später hat mich eine Freundin angeschrieben, ähm, die meinte, ob ich diesen Typen halt kenne. Da habe ich geschrieben, ja, ich kenne den. Und die der macht mich voll an, im Prinzip. Und er meint, dass ich, dass ich scamme. Da habe ich mir so gedacht, hä? Also hat er im Prinzip über meinen Hinterrücken gelästert, dass ich scamme. Was ja nicht mal stimmt. Und er weiß ja nicht mal Bescheid, wer ich bin. Er kennt mich ja nicht mal. Er weiß ja nicht mal, wer ich bin, außer gut von meinem YouTube-Namen. <lacht> Aber was weiß er sonst? Nichts für mir. Er hat sie sogar angemacht, im Prinzip. Er meinte, hat sie als Hintergrundbild genau. Er meint, er hat Gefühle für sie. Digga. Wir hatten also alle bei, ich musste eigentlich so feixen, wo ich das gelesen hatte von ihnen. Ähm, wenn ich sogar schaffe, dann durch ich die Screen ja einblenden und mal gucken, wie ich es hinkriege. fand sowas einfach nur dumm was, ey. er hat, er hat sie sogar also angemacht, so, guck mal, ich hatte gut, super, ähm, hast du vielleicht mal Lust ein bisschen zu spielen. so. Jungs, Alter, ich finde sowas einfach nur peinlich, dass ihr Mädchen anschreiben tut und mit euren Accounts, äh, da hat sie so gesagt, äh, ja, äh, guck mal äh, bei ihm vorbei. Also bei mir halt im Prinzip, ich habe viel bessere Skins. Ich bin nicht so einer, der mit meinen Skins pushen tut. Ich kann sagen, dass ich wie gesagt die einer der krassesten Accounts habe in, Deutsch in Deutschland. dennoch pushe ich nicht damit. Ich push einfach nicht mit meinem Account. Ich spiele immer ganz normal und bin zwar trotzdem der größte Shitter, Wirklich aber ich spiele immer auch Spaß und euch halt zu so unterhalten. Und dann komme ich immer selbst ins die bekomme ich immer so am Kopf geknallt, du scamst. Du scammst, scammst Fortnite-Accounts, obwohl es sogar noch neue Leute sind, die kommen in mein Stream rein, kennen mich nicht mal, äh, sind halt wirklich neu auf meinem Kanal. Und schreiben halt, oder beziehungsweise wenn die diesen Stream kommen rein, schreiben Scammer. Es wie bei diesem Recon account den ich verlose. Schreiben auch in einem Stream drei, zwei Leute rein, ich scam, die, ich scam diese Accounts. Obwohl ich auf Instagram sogar noch ein Bild hochgeladen habe in meiner Story, dass ich diesen Account gezogen habe. Das ist wie gesagt leider ein PC-Account, deswegen kann man trotzdem nicht ändern. Also manche meinen, noch, ich, man kann das irgendwie noch verlinken, aber das ist nicht meine Sache. Der Gewinner kann das machen, wie er will. Und. Wie gesagt, wenn ihr halt ein paar Proofs sehen wollt, dann folgt mir bitte auf Instagram. Äh, das ist halt die einzige Bitte, die ich halt noch hab. Und dann bitte kritisiert nicht einfach, dass ich hier scamme, was halt nicht mehr stimmt. Wie gesagt, das soll jetzt eigentlich auch jetzt nicht so weit hier ein großes Thema sein. Ich will es einfach nur mal gesagt haben und ich kann ja auch gleich mal sagen, ähm, manche haben halt sogar feiern noch, dass ich aufs EMT gekickt wurde. Denken, die können mich damit provozieren, äh, im Prinzip auslachen, dass ich aufs EMT gekickt wurde. Wenn ihr mal überlegt, wenn, wenn ihr mal überlegt was selbst das EMT ist, da fragt ihr euch, Bruder, was da los? NT hat sich ausgelöst. In den Clan waren sowieso clan drinne. Elias meinte in den anderen Clan rein zu so Hugo und nur Nexus der clan ja. Und ja... Wie ich halt gekickt wurde, das kann ich jetzt äh, nicht in dem Video sagen. Ich wurde aus dem Clan gekickt, weil ich angeblich jemand gescampt habe. Ich habe mit Elias einen Abonnenten, also immer sitzt mit Elias einen Abonnent. Da meinte, er will mit dem Trade, Ich so, Bruder, kein Problem. Ähm, und meinte, er muss mir direkt die 100 Euro geben. Er hat mir direkt den 100 Euro Code geschickt und sagt mir, Bruder, äh, was willst du jetzt für, für die 100 Euro haben? Er meinte, er will einen Skullchoper OG haben. Da gab es diesen nieder sky noch nicht, also diesen weißen. Und mit dem und den Skins und den und den Spitzhacken und Gleiter und da habe ich so gesagt hm, muss ich mal gucken aber kann ich nichts versprechen so dann habe ich ihn halt nochmal geschrieben so ich kann ja für die 100 Euro keinen Account zum so krassen Account besorgen das kann man eigentlich schon äh, voraussehen so im Prinzip ich meinte ich gucke aber trotzdem nochmal und habe halt nichts gewonnen für den und dann meinte halt ich, äh, dass ich scamme die hat hat direkt gemeint ich scamme meinte halt äh, er geht zu Elias und sagt dass ich scamme obwohl es halt einfach nicht mal stimmt so ne Pass auf. 5 Minuten später gucke ich halt auf WhatsApp, gucke in die Gruppe rein ich wurde gekickt. Und da haben die ganzen Memo geschrieben, ich bin Hurensohn und so weiter, dummer Scammer und so weiter. Und dann habe ich Elias angeschrieben, was das soll und so weiter. Und dann habe ich Screens von, Screens von dem Chat, was er zu Elias geschrieben hat gesehen und gelesen. Und was er geschrieben hat zu Elias steht einfach gar nicht, was er mit mir geschrieben hat, oder was ich mit ihm geklärt habe. Dann will ich das mit Elias klären, Digga? Näher. Er muckt direkt und so weiter. Das hat sich dann halt ein bisschen rausgezogen mit den Mucken auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt froh, dass ich keinen Kontakt mit ihnen habe, weil mit solchen Leuten brauche ich keinen Kontakt, diese abgehobenen Missets. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte das nochmal gesagt haben, jetzt sieht das ist ähm, diese Leute, die meinen, ich scamme auf YouTube oder. Instagram oder WhatsApp, diese Leute, die ich auf Dauer blockieren werde, ist mir egal, ob es Bekannte sind, ob es Abonnenten sind, ob es irgendwelche Leute sind, die ich in Life kenne, ist mir total egal. Die werde ich instant blockieren, weil ich will dieses Thema einfach mal hier durch haben, dass es einfach nicht stimmt, dass gerne. Ähm, mit, ich scanne. Und wenn es irgendwas privates mit meinen Designs zu tun hat, dann kläre ich das. Und nicht ihr, also wenn ihr wisst, was ich jetzt meine damit. Und ich würde jetzt, jetzt weiter labern, ich werde immer sagen, dass ich kein Scammer bin. Ähm, viele meinen halt, ich habe Proofs oder die haben Proofs von mir, gerne. Und dann habe ich immer so gesagt, die Bruder, du brauchst dir den Proofs, Digga, schick mir die gerne auf Instagram, kein Problem. Ich warte so, fünf Minuten, kommt keine Screens. Ja, die Leute müssen halt diesen die, die Scam immer bei mir kritisieren, So ich einer der krassesten Accounts habe. Viele meinen auch, dass ich dass ist mein Account, mit dem ich spiele, seit diesen Null, zwei Wochen nach habe ich angefangen zu spielen. Meinten dir, ich habe meinen Recon account gezogen. Die Leute kennen mich ja nicht mal. Und dann, ich finde, einfach find sowas einfach nur dämlich. Aber wie gesagt, ich würde jetzt einfach jetzt durch um das Thema, wenn es noch solche Leute geben tut, die werden direkt blockiert auf jeden Fall, meine Freunde. Ähm, freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass du süde bis Ende geschaut hast. Ähm, wie gesagt, folgt mir auf, auf Instagram und seid auf jeden Fall bei meinen nächsten Streams dabei. Da verloren Recon-Account auf jeden Fall, der ist nicht gescammt auf jeden Fall nochmal an die Leute, die zu so dumm sind, das nochmal zu checken hier. Das wäre einfach eine Ehre von euch. Und ähm, da würde ich sagen bis zum nächsten Mal, Jungs, haut rein und ciao.